Heute dreht sich bei uns alles um das absolute Brain Food und wie wir unseren Körper im Frühling richtig auf Vordermann bringen und unser Gehirn in Schwung bringen und dazu besuchen wir unsere Lifestyle-Expertin die Conny Hörl und schauen einmal wo wir regional solche Brain Food Produkte herbekommen. natürlich gekocht. Heute dreht sich alles um das absolute Brainfood und wie wir im Frühling unseren Körper in Schwung bringen können und unser Gehirn richtig boosten und dazu hat natürlich die Bettina sicher wieder eine spannende Aufgabe für mich und das schauen wir uns jetzt einmal an. Brainfood, das klingt richtig super. Am allerbesten holen wir unser Gehirn mit hochwertigen Ölen und Fetten aus dem Winterschlaf und die finden wir in Nüssen und Samen. Da enthalten sie nämlich ungesättigte Fettsäuren, die regen zusätzlich nur unseren Serotoninspiegel an und heben unsere Stimmung. Außerdem essentiell sind jetzt die Frühkräuter, die vertreiben uns jetzt so richtig Winterblues und geben uns Kraft für den Frühling. Und daraus bereite ich gern die neuen Kräutersuppe zu. Die mache ich diesmal selber und gebe es dir zum Verkosten. Deine Challenge ist heute, dass du aus hochwertigen Ölen von Nüssen und Samen ein richtiges Brain Food zauberst. Oh Bettina, da bin ich sehr gespannt, also auf diese neuen Kräutersuppe vor allem. Und für dieses Brain Food, da werde ich mir jetzt eine Spezialistin dazu holen. Da kenne ich nämlich einen in Salzburg, der ist da richtig gut drauf. Und für unsere Öle habe ich mir überlegt, fahren wir jetzt in die Salzburger Ölmühle und da findet man bestimmt die richtigen Sachen. Servus, grüß dich. Grüß dich, Markus. Du, ich brauche ein paar richtig coole Sachen für unser Brain Food Menü. Wir machen ein Menü, wo es richtig um Brain Food geht und ich habe gesehen, du hast richtig coole Öle. Um, und da kann ein bisschen was mitnehmen. Magst du mir das einmal zeigen, wie du das, was da bei dir so am Laufen ist? Da? Ja, gerne. Also wir machen ja 17 verschiedene Öle. Ich habe dort jetzt mal ein bisschen was vorbereitet, zum Beispiel ein Kürbiskern äh, mit Hanfsamen und äh, mit Mahn. Das kommt bei uns alles äh, aus Österreich, das meiste aus dem Waldviertel, Niederösterreich. Wir machen da hochwertige Rohkostöle. Wir pressen das auch mit 37 Grad Höchsttemperatur, und bei uns das Öl raus. Und da haben eben die ganzen Fettbegleitstoffe, die was für das Hirn dann ganz wichtig haben, auch da drinnen. Ja. Wie funktioniert denn das jetzt genau da mit dem Pressen? Das zeige ich da jetzt. Ich lasse da mal die Kürbiskerne rein. Schalten wir da ein. Jetzt kann man dann den ganzen Temperaturverlauf nachher verfolgen. Also Das ist eine Schneckenpresse, das ist ein geschlossenes System. Wir haben da nicht zwei Fleisch, wo wir jetzt an diesen Temperatur regeln können. Wir währenden Pressen jetzt dann kühlen und können das garantieren, dass unser Öl nicht wärmer wird als wir die 37 Grad, die wir da eingestellt haben. Aber ja, das sind, jetzt, das sind jetzt 5 Kilo, da bringen 5 Kilo aus dem Kübel, da bringen wir jetzt aus ca. 1,2 Liter. Boah. Also das ist eigentlich gar nicht so viel, he? Nein, also normal, also jeder Kürbisölpresse locht mir da also ein bisschen aus, weil er sagt, wir bringen da viel mehr raus und das kommt hauptsächlich durchs Rösten. Es hat, natürlich, das Rösten hat Vorteile. Äh, Erstens bringt man den Geschmack mehr in die Flasche rein. Ähm, ich mag sehr das geröstete Kürbiskernöl, ja. aber für, für die menschliche Gesundheit, für uns Männer vor allem, äh, hilft mein Kürbiskernöl, weitaus besser auf wie die Prostata zum Beispiel. Und dann bleiben die, die Sachen bleiben dann über und das Genau. Dann malen, oder? genau, aus dem machen wir dann äh, alles Mille. Wir tun das dann noch malen. Ich habe jetzt zum Beispiel beim Hanfmehl oder auch das, Mohn, das Mohnmehl auch zum Beispiel gehört, das, wir da das haben wir wirklich fein vermalen nachher, damit man das nachher zum Verpacken und zum Kochen auch hernehmen kann. Ja. Wie lasst ihr jetzt das Ölpressen eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammenbringen? Wir bekommen die Saaten, die wir dort stehen haben, kriegen wir alle natürlich aus Österreich. Das Klasse ist, aus diesem Kürbiskern wird nichts weggeschmissen, das wird zu 100 verwertet. Gell? Wir haben da diesen Presskuchen, dieser Presskuchen wird zu Mehl und dieses Mehl kann man dann wieder zum Backen hernehmen zum Beispiel. Ja? Außerdem pressen wir da den Strom aus nachhaltigen Strom auch von der Salzburg AG. Wir haben auch in unserem neuen Projekt, wir werden noch ab 1. Juli übersiedeln nach Seeheim, in dem BioArt Campus und da haben wir zum Beispiel dass dann eine 80 kW-Pick-Anlage, Photovoltaikanlage drauf. Einfach, da man sagt, dieser Strom, wo, wo kommt der her, dass man das alles mit in der Nachhaltigkeit auch berücksichtigt. Möchtest du mal was kosten? Ja, sowieso. Unser ja. Kürbiskernöl muss kosten, weil das kennt man nicht so. Ich kenne das von der Farbe her Von der Farbe ist meins braun eigentlich und ein geröstetes Kürbiskernöl ist eigentlich dunkelgrün. Gell? Ja. Und das schmeckt da ganz anders. Das schmeckt einfach, der Kürbiskern den schmeckt mir einfach nur viel mehr außer der Naturkürbiskern. Ja? Mhm. Ja. Ja, das ist super. Und das Klasse ist bei den Rohkostölen. Unser Körper kann es zu 100 Stoff wechseln. Also das, was mich jetzt interessiert, wäre mit Tanf, ja, das ist ja mal, das ist ganz grün. Das ist grün, ja. Da so, glaubt man gar nicht, weil der Samen eigentlich ganz hell ist. Aber man sagt es ja beim Presskuchen. Der Presskuchen wird auch grünlich dann, gell? Warum wird das grün? Das ist die Pflanze der Samen selber. Der Ölgehalt ist der grüner Farbstoff. Die ja. Farbe hat nichts mit Temperatur oder Nein. mit Pressung zu tun oder sonst Nein, Das ist einfach der Mix natürliche Stoff. Ein ist grün, ja, genau. Okay. Natürlich äh, beim Kürbiskern hat es auch mit der Röstung was zu tun, weil es ja dunkelgrün wird. Und man wird aber von dem nicht high, oder? Nein. Hai <lacht> ähm, wird mir ja gerade vor dem, ähm, dem THC-Öl. Das wird aber aus der Blüte gewonnen und nicht aus dem ja. Samen. Okay. Ja, also da, das ist THC-frei, das ist aus, aus der, nur aus dem Samen gewonnen. Ja. Okay. Also das ist äh, speisentauglich. Das ist speisentauglich, auf alle ja. Fälle. Ja. <lacht> okay. Weil ich mit Vollgas nach Mohn. Ja, das Mohnöl ist äh, sehr, sehr stark vom Mohn. Ähm, ist auch wirklich, ähm, ja. wirklich klasse, wenn man da jetzt zum Beispiel aus dem Mohnmehl noch einen Kuchen macht, einen Mohnkuchen, bei der, der Presskuchen auch noch den Mohngeschmack äh, richtig gut drinnen hat. Ja? Also, das ist für mich jetzt das Interessanteste. Also, da werde ich auf jeden Fall äh, okay, Mohnmehl ja. mitnehmen, weil das müssen wir ausprobieren. Gerne, das ja. Das klingt sehr interessant. Jetzt muss ich bei dir ein bisschen shoppen. Gell? Also, ich nehme alles mit. Gerne. <lacht> Nein, jetzt ganz im Ernst. Ich hätte gesagt, ein Hanföl nehme ich auf jeden Fall mit. Ein Hanföl. Sehr gut. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit Ammonöl. Ammonöl? Ja, da. unbedingt. Dann ein Kürbiskernöl. Müssen wir eins mitnehmen? Muss ich auch unbedingt mitnehmen. Kürbiskernöl. Das gefällt mir auch super. Und noch Hanfmehl und Ammonmehl. Super. Ich glaube, dann sind wir versorgt. Und Tackle ist voll. Perfekt. Dann wünsche ich gutes Gelingen. Dankeschön. Das wird sicher ein geniales Brainfood-Menü. Ja, super. Danke ja. dir. Ciao. Ciao. Ciao. So, zurück in der Küche. Wir haben ein paar richtig coole Brainfood-Produkte ergattert. Und äh, ich habe jetzt was vor. Nämlich, liebe Bediener, ich werde jetzt dir einmal beim Kochen zuschauen, wie du nämlich deine neuen Kräutersuppe kochst. Die Kräutersuppe ist wahrscheinlich eines der ältesten Gerichte, was die Menschen zubereitet haben. Sie steht dafür, dass wir den Winter vertreiben und mit voller Kraft in den Frühling gehen. Sie trägt symbolisch die Hoffnungsfarbe Grün und die Zahl 3 ist eine heilige Zahl und die 9 ist somit die dreimalige Dreifaltigkeit und war früher noch stärker als die Zahl 3. Somit verwenden wir 9 Kräuter für die, Neunkräutersuppe. Und die Natur hat jetzt absolut alles was wir im Frühling brauchen für uns parat. Sie vertreibt uns den Winterblues, wir kriegen gute Laune, sie wirkt entgiftend, entschlackend, versorgt uns mit ganz tollen Nährstoffen, die wir jetzt unbedingt brauchen. Meine neuen Kräutersuppe, die mache ich so. Ich lasse die Butter im Topf schmelzen, gebe jetzt die Zwiebel dazu und lasse die Zwiebel schön glasig andünsten, ich gebe die Kartoffeln dazu und die Gewürze und ich lösche mit dem Wein ab. Den lasse ich ganz kurz noch mal richtig schön aufköcheln. Ich gebe das Salz mit dem Magikraut dazu und lösche mit dem Wasser ab. Jetzt haben die Kartoffeln 10 Minuten geköchelt und sind schön weich. Jetzt können wir es mit dem Pürierstab einmal schön durchmixen, damit wir eine schöne cremige Konsistenz haben. dann kommen die neuen Frühkräuter, vier Handvoll dafür hinein, da ist auch ganz tolles Chlorophyll enthalten und somit wirklich ein super Brainfood und die neuen Kräuter, die ich reingebe, sind die Brennnessel, der persische Ehrenpreis, das Gänseblümchen, der Bärlauch, der Löwenzahn und über die anderen vier Kräuter erzähle ich draußen noch ein bisschen mehr. Die hat Vitamin A und Vitamin C enthalten. Aber besonders hervorzuheben sind die Senfölglykoside, Die regen uns so richtig die Verdauung an und wirken keimtötend. Die Vogelmiere hat neben Vitaminen und Mineralstoffen Anosaponine enthalten. Die wirken blutreinigend und entzündungshemmend. Das Schaboxkraut wird verwendet, bevor es gelbe Blüten ausbildet. Da wird es nämlich leicht giftig. Sie ist eine absolute Vitaminquelle mit ganz viel Vitamin C. Früher ist sogar sogar damit mit geheilt worden, das auf Vitamin C-Mangel zurückzuführen ist. Der Kirsch hat ganz viel Vitamin C enthalten. Und in der Volksheilkunde ist er dafür bekannt, dass er gegen Gicht und Rheuma wirkt. Jetzt geben wir die vier Handvoll Frühkräuter in die Suppe. Püriere das Ganze mit dem Pürierstab, sodass es eine schöne cremige Konsistenz wird. Der Sauerrahm wird mit Wasser und dem Haselmehl und dem Dinkelmehl aufgerührt und unter die Suppe gehoben. So, jetzt wird die Suppe noch abgeschmeckt mit Salz und ein bisschen Pfeffer und mit ein bisschen Muskatnuss. Und jetzt ist die neuen Kräutersuppe fertig und die füllen wir jetzt für Markus ab. So Markus, jetzt ist die Suppe fertig und ich bin schon gespannt, was du dazu sagst. Bediener vielen Dank. Ich werde dich natürlich richtig schön anrichten für dich, noch ein bisschen aufschäumen und dann als Topping obendrauf noch ein bisschen was von dem richtig guten Kürbiskernöl und dann können wir sie probieren auch gleich. Das Kürbiskernöl wird gewonnen aus den Kürbiskernen, die in dem saftigen Fruchtfleisch des Kürbisses enthalten sind, die weißlichen kleinen Kerne, die, wenn man sie trocknet, grünlich-grau werden. Aus denen wird ein besonders hochwertiges und tolles Öl gewonnen mit super Inhaltsstoffen. Es ist Selen, Zink, Mangan und viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. In der Volksheilkunde wird es vor allem bei männlichen und weiblichen Unterleibsbeschwerden verwendet. Außerdem wirkt das Öl Cholesterinsenkend und der enthaltene Kaliumanteil, der wirkt blutdrucksenkend. Es hat ganz viel ungesättigte Fettsäuren, bis zu 50 Prozent. Das macht es dann absolut super Brain Food. Es macht unsere Zellmembran flexibel und durchlässig. Das Kürbiskernöl sollte durch das, dass es auch sehr fettreich ist, nur als Topping verwendet werden. Zum Beispiel für Salate, Suppen, Aufstriche. Manche Mengen auch gerne über Vanilleeis. Ja, man sieht gleich, das Kürbiskernöl ist ein bisschen heller, als wir das kennen. Und jetzt werden wir das gleich mal probieren. Mmh. Bediener, Hut ab. Also die Kräuter wirklich ganz intensiv. Kürbiskernöl passt richtig gut dazu. Und ich glaube, die werde ich in Zeit gleich mal nachkochen. Ich freue mich, wenn ihr unser Video liked und unseren Kanal abonniert. Super Einstand von der Bettina mit ihrer neuen Kräutersuppe in der eigenen Challenge sogar. Und äh, ich muss jetzt natürlich los zur Conny Hörl. Die hat sogar ein Buch geschrieben, nämlich Leben im Balance. Und da werde ich jetzt meine Hanfprodukte mitnehmen und schauen, was die Conny mit mir für einen Hauptgang kocht. <lacht> Markus, grüß so, ich komme jetzt von meiner Shopping-Tour, ich habe jetzt für dich, was mitgebracht, was ganz spezielles und ich bin schon so gespannt, was du machst, was und zwar habe ich mir mit äh, Hanfmehl, Wunderbar. das könnte sehr interessant sein und ich habe für dich auch noch mit ein Hanföl. Wir machen heute Hanfgnocchi und da brauchen wir das Hanfmehl dazu, das werden wir ja. allerdings mischen dann. Mit dem, mit dem normalen Mehl und das Ganze, die fertigen Gnocchis, die haben wir dann so ein bisschen in einer Salbei-Butter mit ein bisschen Cocktailtomaten und gerösteten Hanfsamen anrösten. Das und jetzt habe ich natürlich, frage ich mich, ob du da in deinem Sack, auch die Hanfsamen hast. Ich habe da ein Glas mitgebracht. Schon. Ja, wunderbar. Das ist das richtige hoffentlich. Super, die. also das Volle. Korn. Wie läuft das mit dem Rezept jetzt? Was ich jetzt schon gemacht habe, ich habe die Kartoffeln ins Rohr gegeben bei 200 Grad. Ich könnte es natürlich kochen auch, aber da werden es viel, viel batziger und bei 200 Grad im Rohr dann entzieht alles Wasser und dann tue ich mich einfach viel leichter mit der Verarbeitung. Die sind heiß und wir müssen natürlich die Schale da erstmal runterkriegen und wir brauchen nur das Innerste. Ich muss die heißen Kartoffeln jetzt angreifen, <lacht> oder? Wie du presst? Genau. Das Hanfmehl, das ist ja extremst nährstoffreich. Die Aminosäurezusammensetzung ist optimal für unseren Körper. Also wir können das Eiweiß hier sehr, sehr gut aufnehmen. Und es sind relativ viel von diesen sogenannten verzweigtkettigen Aminosäuren drin. Und das sind diese BCAAs. Und äh, den Sportlern wird das was sagen. Das sind nämlich wirklich sind die Aminosäuren, die für Muskelaufbau so wichtig sind. Und deswegen äh, ist Hanf Protein oder auch Handmehl wirklich ein tolles Sportlerprodukt. Und das ist jetzt für dich auch das, wo du sagst, das ist einer von diesen Balancebringer, oder? Was bringt dich in die Balance? <lacht> ja, ich glaube immer, wir müssen eigentlich schauen, dass wir unseren Körper echt allumfassend gut versorgen können. Gell? Also und das ist so, ja man könnte sagen, dass das Hanf, Melo, die Hanfprodukte sind so richtiges ja. Superfood ja? und geben uns so ein bisschen die Superpower. Und äh, ich glaube, diese Kraft von innen, die ist ganz wichtig, wenn wir in Balance kommen wollen. Normalerweise macht man da so ein bisschen einen Platz in der Mitte. Dann geben wir da das Mehl mhm. rein. Dann der zwei Drotte da rein. Gehen wir gleich Vielleicht, ein bisschen, da muss, ja, muss drüber. Und so, das ist dann ja, was, gell? Sehr gut. Okay, also ich mache das normalerweise so, dass ich das von außen nach innen so ein bisschen reinarbeiten, dass die Dotter quasi da gut vermengt sind und sobald man dann eine gewisse Konsistenz hat, kann man dann auch anfangen, ich mag es, ich sowas, <lacht> Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Mhm. Ja. Schaut ja normal immer so aus bei dir. Sicher. <lacht> <lacht> Aber bei dir hat es jetzt viel malerischer ausgeschaut in der Zubereitung, muss ich zugeben. Und jetzt geht geht's ans noch geil formen Genau. Du kriegst einen Teil, ich krieg einen. Teil. Okay, und wer ist schneller? Und schöner. <lacht> <lacht> also ich tue die gar nicht in der Hand lang wälzen. Sondern ich tue die Arme glatt rollen. Es gibt da so coole Bretter. Da nimmt man die dann quasi so und rollt die nur so drüber. Dann sind die ein bisschen eingerollt, so halb, und haben auch dieses Streifenmuster drauf. Das wäre quasi ein Küchengimmick. Genau, das ist, da gibt es so nocki bretter so eigene. So, betrachten wir mal unser Werk. Ja, auch schon sind fast alle gleich, aber meine sind trotzdem schöner. Genau, aber ich würde sagen, wir machen jetzt eine Zusammenführung im Topf. Das ist eine gute Idee. Das also ja, Wasser habe ich schon aufgesetzt. Sehr gut. Es fängt auch schon so ein bisschen an. Oh ja, und da habe ich gleich einen Energiesport-Tipp für euch. ich Deckel drauf. Ja, salzen immer nachher, dann kocht es schneller. Und äh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mit Alexa fragen. So, ja. unser Wasser kocht jetzt. Jetzt dürfen wir salzen. Jetzt dürfen wir salzen brauchen ja nicht lang, zwei, drei Minuten, können wir schon mal jetzt die Butter weich werden lassen in der Pfanne, ähm, gemeinsam mit den Salbeiblättern und den Hanfsamen werden wir das Ganze ein bisschen braun werden lassen und dann können wir die Gnocchi in dieser Butter ein wenig schwenken, ein wenig anbraten lassen und ganz zum Schluss gehen wir jetzt noch die Tomaten dazu, also wirklich ganz kurz vorm Servieren. So, jetzt habe ich da ein Barmesan noch, ich helfe dir jetzt Perfekt. mal bei dem. super okay. Oh, schaut schön aus. Wunderbar. Wunderbar. So, und ich gebe noch ein ganz bisschen was vom Hanföl drüber. Was hat es jetzt mit auf sich mit dem Hanföl? Was bringt weißt, uns das jetzt? Das Hanföl, das hat ähm, eine außergewöhnliche Gutes Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind immer die entzündungshemmenden und Omega-6 -6 ein bisschen die entzündungsfördernden und deswegen sollte immer ausreichend Omega-3 drin sein. Das haben wir hier und wir haben noch eine Besonderheit, nämlich die Omega-6-Säuren, die drin sind. Das sind besonders viele sogenannte Gamma-Linolensäuren. Die sind normalerweise nur in der Nachtkerze drin und die sind ein echtes Highlight für alle Themen, wenn es um die Haut geht. Es heißt, man könnte sich nur von Hanf ernähren und wer optimal versorgt, generell quasi das perfekte Lebensmittel. Kommt halt wir bei niemandem davon wöchern gell? Aber die schauen auf jeden Fall echt gut aus und ich muss sagen, ist ganz neu für mich. Ja, ja ich bin gespannt, wie es schmeckt. Finde ich echt cool. Also ich muss sagen, der absolut geniale Frühlings-Brain-Food-Booster schlechthin, also ich muss echt sagen, ich bin sehr begeistert. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut auf euch, esst mehr Brain Food und dann geht es euch auch richtig gut. Zurück in der Küche von der Conny, wo wir jetzt richtig einen genialen Hauptgang gekocht haben. Und äh, jetzt fällen uns ja das Wichtigste. Und das ist immer meine Aufgabe, die kalorienreichen Süßigkeiten. Äh, und die aber auch gepaart mit richtig viel Brain Food und zwar am Mohn, werden wir da jetzt hernehmen. Wir haben Mohnmehl und Mohnöl, das bauen wir da jetzt ein. Für unseren mohn schoko -Brownie werden wir jetzt als allererstes unsere Schokolade mit der Butter schmelzen. Im zweiten Schritt schlagen wir unsere Eier auf, und zwar ganze Eier mit dem Zucker, richtig schön schaumig aufschlagen. Jetzt können wir schon unser Mohnmehl und das normale Mehl vermischen. Das Mohnmehl, ein ganz ein tolles Produkt. Da sind ganz viele Ballaststoffe drinnen, Vitamine, Mineralstoffe und kein Kohlenhydratanteil, dafür umso mehr Proteine. Aber vor allem, wenn man Mohnmehl und Mohnöl gemeinsam verwendet, erhöht sie die Bioverfügbarkeit. Das heißt, vom Körper können die wertvollen Inhaltsstoffe noch besser aufgenommen werden. Und natürlich auch unser Kakaopulver, also Bitterkakao. Also der hat keine Süße. Und dann mischen wir das einmal richtig schön durch. Dann mengen wir die Schokoladenmasse unter die aufgeschlagene Eimasse. So, da, jetzt haben wir an dem Punkt, jetzt müsst ihr ein bisschen was arbeiten, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das geht jetzt mit dem Handbesen leichter, weil das Einarbeiten von dieser mohnmehl mischung ist gescheiter mit dem Handbesen, weil das staubt sonst so viel. Da jetzt ganz wichtig, mit ein bisschen Geduld, ja, das ganz langsam so Löffel für Löffel in die Masse einarbeiten und im Anschluss können wir dann noch die flüssige Sahne unterrühren und das Ganze zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Und damit wir der Bediener jetzt noch richtig ganz draufsetzen, werden wir jetzt natürlich, damit sie einen richtigen Zuckerschock kriegt, noch ein bisschen eine frische Vollmilch und weiße Schokolade hacken und das mischen man unter die Masse und wenn wir den Brownie dann Aufstechen, dann läuft da die Schokolade raus. Für unser mohn auf unseren Schokobrownie, da haben wir jetzt einen gemahlenen Mohn. Den vermischen wir jetzt mit ein bisschen Gestaltzucker, einer Prise Zimt. Dazu kommt dann als Flüssigkeit ein bisschen Milch. Ja, Braucht man zum dass das eine richtig schön manchige Masse wird, die wir dann oben drauf schmieren. Und das Allerwichtigste, das wir dann dazugeben, ist natürlich unser Mohnöl, das wir mitgebracht haben. Und zwar mal so richtig ordentliche zwei Esslöffel, damit man da auch ein bisschen was merkt davon. Der Mohn gehört zu den Mohngewächsen er wird gerne in Asien, Europa, aber auch in Österreich angebaut. Nach der Blüte entsteht die sogenannte Kapselfrucht und in dieser sind die Samen enthalten, die sogenannten Porenkapseln, aus denen dann das Öl gewonnen wird. Der Geschmack des Öls der entsteht vom Schalenanteil des jeweiligen Öles. Es sind ganz viele ungesättigte Fettsäuren, B-Vitamine und Vitamin E, aber auch Mineralstoffe enthalten. Besonders die ungesättigten Fettsäuren sind ein ganz ein tolles Brainfood. Sie wirken aber auch für unseren Kreislauf und für unser Immunsystem. Wir sind nicht soweit und werden unseren Brownie jetzt in den Ofen schieben. Und da habe ich einen energiesport -Tipp für euch. Verwendet unbedingt die Schnellaufheiztaste, da spart sie nämlich richtig Energie. Schaut mal wie richtig cremig das ist und die werden wir jetzt in unserer Form da füllen und dann gehen wir die direkt ins Rohr und backen den für ca. 20 bis 25 Minuten. Für unsere Glasur ganz oben drauf auf unserem mohn brauchen wir jetzt noch unsere geschmolzene Schokolade. Die vermischen wir noch mit der Sahne, verrühren das ganz glatt, dass das eine schöne geschmeidige Glasur gibt und äh, geben es dann oben drauf. Jetzt schaut euch einmal den genialen Brownie an und den geben wir jetzt ins Rohr. 170 Grad, vorgeheizt ist unser Rohr und ab damit. So, unser Brownie ist jetzt fertig. Jetzt werden wir uns den einmal anschauen. Wow, der duft jetzt schon. Gewaltig. Und jetzt können wir unseren Brownie fertig machen. da ein Wahnsinn, also für mich das absolute Brain Food. egal wie viel Zucker, aber der ist genial. Und darum werde ich mir jetzt das Fazit von der Bediener anschauen. Die Idee mit dem Kürbiskernöl über die neuen Kräutersuppe finde ich super, da werden nämlich auch nochmal die fettlöslichen Vitamine noch besser aufgenommen. Der Conny Brain Food Gericht finde ich echt klasse, das bringt so richtig Schwung in unser Hirn und passt jetzt perfekt zu dieser Jahreszeit. Dein Dessert ist toll, hat super Inhaltsstoffe, also diese dunkle Schokolade oder auch der Rohkakao fördern unsere Konzentration und fördern auch unsere Gehirnfunktion. Allerdings ist echt viel Zucker drinnen und der gibt uns halt nur kurzzeitig Energie und macht uns danach müde und träge. Also vielleicht das nächste Mal mit dem Zucker ein bisschen mehr sparen. Ja liebe Bettina, Zucker hin oder her. Äh, ich habe mein Gewissen beruhigt, weil ich habe nämlich eingebaut noch das Tolemonöl und das ist für mich Beruhigung genug und ich werde jetzt den Brownie aufessen.